Weiter, wo es da Rachen kommt, der Brechreiz unerwartet, wenn das langbekannte Schuhwerk vor dir fremden Türen steht. Wie ein Motor, den sein Meister zwar meist regelmäßig startet, bloß der Kolben nur mit Spiritus noch seine Runden dreht. Es ist doch längst vorbei, ich hatte meinen Spaß, Zeit endlich mal aufzuwachen. Vielleicht merke ich was von dem Feuer in der Luft, von der Frühlingseifersucht, von dem Willen, der stets will. Der Weg war doch das Ziel. Wo die Schweißbällen sich sammeln, war doch vorgestern noch hart. Der Tausch war nicht so lukrativ, wer hätte das gedacht? Wie die Auster ich verkrampft, so das Sein hier bis jetzt war. Du bist offen für ein bisschen Dreck, der teuren Inhalt macht. Es wird neu und es wird anders. Ich werde besser sein denn je. Ich will niemanden. Wenn Chromosome sich im Abfluss begegnen, du vom Handwerker der Stunde in Erklärungsnot gerätst, dann lasse meine Taten dir vom Tinnitus absegnen und seh du, dass du den Grundstein deines Wesens dir ausgeräst. Ich mich so gerne mit jeder hingelegt. Hey!